Und es ist Zeit für eine neue Cheap Vehicle Challenge. Das Thema ist Blast to the Past. Äh ihr dürft euren Scheiß alleine machen, wenn ihr meint, dass ihr mit irgendwelchen Mofas antanzen könnt. Unser Regisseur war ja nun nicht so begeistert von unserer Mofa-Challenge. Ne? Wir haben jetzt schon präsentiert und ja. geile Maschinen, aber irgendwie. Ich weiß auch nicht, er hat sich was anderes vorgestellt. Er hat sich was anderes vorgestellt. Und wir sind heute hier zusammengekommen, weil unser Regisseur uns eine WhatsApp geschickt hat. Naja, ja, die erste hieß ja, wir sollen uns hier treffen. So und die zweite Hast Karte wieder eine? Ja, ich habe wieder eine bekommen. Okay. Fahrschul-Challenge. Hey. Pylon, Slalom, Zielbremsen, Zeitmessung, Zielmessung. Das sind ja gleich drei Sets auf einmal. ZZZ! Okay. Äh, ja, ganz offensichtlich müssen wir unseren so dummen Parcours aufbauen. Schau mal, was da vorne steht. Da unsere ist ein Wagen mit ist. Pylonen. Guck mal. Okay, den hat er schon hergerichtet. Komm, dann bauen wir die jetzt auf. Los. Ja, dann lass uns mal dahin. Ja, los, los! Ja. Ah. <lacht> So, so Männer, ihr baut den Parcours auf, ich überwache das Ganze hier, ihr könnt anfangen. Ja. Okay. Äh, schneller, Schneller. Hoch doch schneller. Also das Ganze hier ist doch irgendwie Slalom, oder? Slalom. Also. <dann lacht> fangen wir hier mal an. Wir haben ein Leben. Eine hier, ne? Eine bewegliche. Eine Umpylone oder was? Ja, wie tun wir denn? Slalom oder wie war das jetzt? Slalom. Slalom. Wie viel Abstand machen wir denn zwischen die Pylonen? Wenig. Wenig Haare. Ja. Okay, hier. Wo fahr langsam? Also Reicht das? Ja, dazwischen durch oder wie? Ah, du Nasenbär, das ist doch die Startlinie. Also. 21, 22, 23, 25, 24, 173, 18, 24, 18, 18, 18, 18, 12, 12, 12, 7, 9, 19, 112, 10, 10, 10, 10, 10, Wir fangen rechts an vorne, genau. Dann kommen wir links hier rum. Dann fahren wir hier durch. Dann fahren wir hier lang. Dann musst du hier musst du stehen bleiben. Weil das ist eine Stopplinie. So, und dann fahren wir. Hier rum. Und dann? Und Wo sind dann? die Pylonen? Da hinten? Ja, wieso ist hier keine Pylone hier? Holger, auch mal Pylone, komm. Wieso ist hier keine Pylone hier? Ah. Ah. Schneller. Bist du von früher? Und? Und? Ja, ja. Oh. <lacht> ja. Ah. <lacht> <lacht>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 <lacht> so, dann da nochmal und dann ich da stehen bleiben, ja, Dann hier Zielbremsen. Was? Zielbremsen, auch, ja. oder? Okay. Ich habe gerade einen Mofa gekauft. die ne? Schon wieder? Wie? Wir fangen hier an. Nicht? Ja. Ja. Rechts fangen wir an. Ja. Ja. Startlinie. Ja. Ja. Startlinie, auf die Plätze fertig los. Dann Slalom. <lacht> Hier ist auch eine Ballerina verloren gegangen. Was? <lacht> so, dann? Gas geben, so. Einmal im Kreis rum. Dann jetzt so, Quasi mit ein bisschen mehr wie einmal im Kreis. Das war aber viel zu schnell im Kreis, da so. muss ich wieder Dann hier stehen bleiben. Dann ist das hier ein Stoppschild. Dann bleiben wir aber Dann setzen wir den rechten Blinker. Ja. Dann steht da eine, so eine liegende Pylone da. So, ja. da lang. Ja. Dann biegen wir hier rechts ab. Ja. Und dann fahren wir Und dann fahren wir wieder hier lang. Ja. Aber diesmal nicht komplett durch den Kreis, sondern okay. rechts. Rechts abbiegen. Ja. Diesmal missachten wir das Stoppschild. Ja. Fallen damit durch die Prüfung. <lacht> Und als der Fahrlehrer dann ganz hinten schreit, was habt ihr da gemacht? Ihr seid einfach über den Kreisverkehr, über den Stoppweg gefahren. Ja. Dann bremsen wir wir müssen genau da stehen bleiben. Hoch. Doch. Hier. Eins. Davor. Zwei, drei. Davor. Vor der Pylone und am okay. besten nicht umfahren. Genau, wir nehmen die Zeit. Wer hat mein Handy? Ja, der, der nicht fährt? Ne? Ah, der, der nicht fährt, ja. ja. oder okay. so. Der Erste, der sich an diesen schwierigen Kurs traut, ist Bernie mit seiner Vespa. Eins, zwei, drei, los! Ja, einmal falsch gefahren, die Hand nicht ausgehalten und auch sonst ein bisschen wackelig. Ob das zum Sieg reicht? Dann wollen wir mal schauen, was der Holger mit seiner Solo für eine Zeit abreißt. Arteplätze! Fertig! Los! Den Kurs hat er sich offensichtlich doch gemerkt und strebehaft sogar geblinkt. Ja, und jetzt der offensichtliche Favorit. Der aktive Slalomfahrer und ehemaliger Amateur, Motorradrennfahrer äh, Ralf. Auf die Plätze, fertig, los! Schuldige Pelone, müsst mhm. ihr leben lassen, um Ralf eine schnelle Zeit zu ermöglichen. So, ah, Challenge. Halt mal, stoppen. Erstmal die Zeiten vergleichen. So, letzter war Bernie mit 37,75. Mal wieder. Der zweite war ich mit 37,68. Wie viel? 37,68. 700stel oder was? Klarer Vorsprung. Klarer Vorsprung, Alter. Der erste. Inoffiziell war der Ralf mit 31,95. Hey, das sind mal über 5 Sekunden. Aber, nee. aber er hat 5 Strafsekunden. So. Er hat die Kurve geschnitten und den ja. nicht bei der Kurve rausgehalten. So. beim 5 ja. Strafsekunden mhm. sind dann. Das ist ein 31 locker. 50, 54 sind das da, ne? Ja, ja. Also somit bin ich erster, du ja, zweiter und ja, der Ralf dritter, ja, ja. oder? Lüge, ja, alles Lüge, das alles klar. Lüge. Was ist, Was ist Demokratie, wenn zwei sagen ja und einer nein, sollte das ja. Ja, also, ja. So ist es, ja? so ist es. ne? Nee, also mit den Zeiten so, also mit den Strafsekunden. Also die fünf akzeptiere ich, weil das Anraushalten hat gestimmt. Ich habe nur geguckt. Ja, passt auch ja. 32 plus ah. 15, 54. das ist doch klar, oder? Ja, ja, äh, ähm, So kann ich länger in der Mann, der ja, Gute, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. <lacht> okay. Ähm, habt ihr eigentlich jetzt eine Ahnung, was mit unserem Regisseur ist? Keine Ahnung, wo er ist, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich liegt er in der Sonne irgendwo und trinkt ein Bierchen und wir müssen hier abschuften. Ey. Er trinkt ein Bierchen in der Sonne, das wäre ein Vorschlag, Biergarten. Oder so. So, Kriegt klingt am Plan. einen Plan. Klingt man Plan? Plan machen wir. Also, also auf geht's. Ciao. Ey, äh, will schauen, bleibst ah, du, du Helm aufsetzen. Ach, ihr mit dem mein Helm Ist den das Gleiche mit dir. Jedes Mal vergisst er den scheiß Helm weg. Du musst den Helm aufsetzen oder der das Doch, ist vorstehen. Also los geht's. den